Sehr viel Input und man ist erstaunt, wie viel man doch ähm, mitbekommt, lernt von den anderen im Team. Ich habe ähm, viel gelernt über, wie ich meine Leads, also meine Kundenreichweite erhöhen kann und ähm, darüber auch, welche ähm, Bereiche ich dafür nutzen kann. Bringt mir auf jeden Fall immer ein Stück weiter nach vorne. Energieschub, Motivation. Man kriegt wirklich ein Handwerkzeug an die Hand und kann dann auch ausprobieren. Das ist total klasse. Ich kann meine Prozesse darstellen und weiß jetzt auch, was ich zu tun habe. Unheimlich viele Ideen, wo man manchmal denkt, oh, ich möchte sie jetzt alle einfangen. Durch die kleine Gruppe sehr übersichtlich und kann man auf jeden Fall immer sehr viel mitnehmen. Sehr gut. Perfekt, ja super. Man unterstützt sich gegenseitig und jeder hat nochmal eine neue Idee, was man bislang noch nicht gesehen hat.